Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf Improved Wi-Fi. Heute geht es darum, wie man eine explizite Darstellung eines Graphen in Tabellenform, auch bezeichnet als Inzidenzmatrix, realisiert. Wie bereits bei meinen Videos zur Adjazenzmatrix bedienen wir uns dem Haus vom Nikolaus als Beispiel. Die Inzidenzmatrix kann konstruiert werden, indem die Spaltenköpfe mit den nummerierten Kanten vom Haus des Nikolaus beschriftet werden und die Zeilen mit den alphabetisch geordneten Knoten. Immer wenn ein Knoten eine der nummerierten Kanten inzidiert, also die Endecke der Kante darstellt, wird, wird das entsprechende Feld äh, mit einer 1 beschriftet oder gefüllt ist keine Inzidenz vorhanden, so wird das Feld mit einer Null gefüllt. Wir bestimmen also zunächst alle Inzidenzen, tragen die Einsen ein und füllen die Tabelle anschließend mit Nullen auf. Betrachten wir zunächst die erste Kante zwischen A und B, das heißt, dass der Knoten A die Kante 1 inzidiert und wir tragen dann in das entsprechende Feld eine 1 ein und auch in das darunterliegende Feld Ebenfalls eine 1, weil B auch die Kante 1 inzidiert. Nach demselben Schema fahren wir fort und zwar am besten zeilenweise. Wir schauen also, welche Inzidenzen der Knoten A noch aufweist, nämlich zur Kante 9 und tragen dann in der Zeile A sozusagen die 1 ein bei Spalte 9. Wir können auch anders vorgehen und je nach Kante immer schauen, welche Knoten in der Kante jeweils drin liegen. Das sind im Fall vom Haus des Nikolaus dann immer spaltenweise genau zwei Inzidenzen. Nach dem Prinzip fahren wir für alle Spalten fort oder halt zeilenweise, wie man es am liebsten macht und nachdem wir alle Einsen eingetragen haben, füllen wir den Rest mit Nullen auf, haben dann unsere Tabelle stehen und diese Tabelle können wir dann einfach, indem wir die jeweiligen, ja sag ich mal, Linien entfernen, dann in Matrix-Schreibweise notieren und haben dann unsere Inzidenzmatrix für dieses Beispiel für das Haus vom Nikolaus. Ja, das war es auch schon mit dem Haus vom Nikolaus und dessen Inzidenzmatrix. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gebt doch gerne einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal. In dem Sinne macht's gut, bleibt gesund und ciao.